Hey und willkommen zurück zu Pokémon Schwert, hier auf Puppen mit Zucker, jetzt habe ich das Herz wieder angesogen, wie immer, Gewohnheit. Ähm, ne, also wir sind hier angekommen, hier ist die große Scharte, die wir auf der Map gesehen haben, finde ich voll cool, dass sie hier steht, wirklich. Ähm, ja, wir kommen jetzt in die Stadt. Und genau, diese zwei Typen da, die brauchen wir. Und da steht Hop in der Gegend rum, ich habe so keinen Bock auf Hop, also ganz ehrlich. Er muss jetzt nicht die Deprichine schiene schieben, aber ich will eigentlich ohne ihn spielen können. Ich finde das irgendwie mühsam, diesen Tutorial-Charakter zu haben. Ist ja cool, so einen Rivalen und so zu haben. Das war früher auch immer ganz lustig, aber... naja... ob ist jetzt nicht unbedingt die angenehmste Person so zu haben. Und ja, wir haben Glint team Way, mal schauen, wie das rauskommt. Okay, er tut so, als würde er trainieren. Eigentlich tun es nur seine Pokémon. Also, Typ Nummer 1. Der gibt mir heute immer ein spezielles Item, das man theoretisch auch in Kämpfen brauchen kann. Je nachdem, sogar PvP-relevante Items. Das gibt's. Da gibt es wirklich so Live-Hops oder so raus, je nachdem. Morgen gibt's nochmal einen Bandstecker. Toll, habe ich schon. Und der hier kauft mir Items teurer ab, als sie eigentlich... Im Laden kriege ich. glaube, die Laden kosten die Perlen zweieinhalbtausend. Der gibt mir jetzt nochmal 500 mehr. Da kann ich halt Items besser verkaufen, wenn ich es bräuchte. Dann muss ich kurz hier hoch. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier was geschenkt kriege oder tauschen muss. Wenn ich es tauschen muss, dann nicht. Wenn ich es geschenkt kriege, dann nehme ich es. Hier habe ich nämlich mein äh, Glotzi bekommen, also mein, äh, wie heißt der, hässliche, Affentyp, Deine eine Dynamax-Version hat auch. Grimmsnarl auf Englisch. I don't know, ähm, was war das? Olanga. Kriegt man da. Hey, Adi. Wegen ihm nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Daniels Ruf nur wegen mir kratze bekommt, aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer, Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes, als übrigens stärker zu werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Wie weiß wenn wir dann Ende kämpfen? Ja. Leider jetzt ohne Frosty. Ich darf nur nie vergessen, die Items wegzunehmen, bevor ich sie freilasse. Er hat einen Urgel. Alles, was ich will, ist das Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Ich könnte es verlieren, aber ich will nicht verlieren. Es würde eigentlich seine Moral gut tun, wenn ich mal auf die Schnauze kriege, aber hier ist ein Vierfach-Schaden wegen Wasserdon. Wasserflug. Ciao. Hop, du hast keine Chance, überhaupt zu kämpfen. Sorry. Ah ja, der wird mühsam für mich. Also legit, der wird echt scheiße. Äh, hab ich einen Flug, außer... Äh ja, ich kann Floaty nehmen. Ich kann überlegen, da hat keine Schwebe, der hat Schnüffler, das ist doof. Äh, den könnte ich reinschicken. Den auch Seedbomb. Ja, aber der ist unterlevelt, ich nehme Floaty. Da kann ein bisschen Spookball und so, ja. Yeah. Ja, eigentlich wäre Samenbomben echt gut gewesen jetzt, aber der ist Level, der ist 8 Level drunter, der macht keinen Damage. Boah, diese Augen, ich liebe diese roten Augen, ich werde eigentlich jeden Charakter hier mit roten Augen machen, egal wie viele Challenges ich mache. Und ich meine, das ist jetzt mal die Easy Nas Lock, ich bin noch nicht so gut drin und deswegen wollte ich das mal probieren. Ich sehe die Probleme, ich merke, was geht und was nicht. Nächstes Mal werde ich mir eine schwere Naslock machen, wahrscheinlich. Also die Routen mehr einschränken, keine Naturzone machen, äh, aber dafür kein Folgend. Weil der Folgenkampfstil ist echt schwer für diese Challenge. Weil man nicht rechtzeitig aus dem Typennachteil rauskommt, teilweise. Oder man weiß, wenn man jetzt wechselt, dann gibt es auf die Schnauze, <lacht> weil der andere schneller ist. Dann landet er einfach mal zwei Hits, bevor du was machen kannst, nur weil du auswechseln musst und das ist das Problem dabei. Weil er ist eh schon schneller, ich weiß nicht, wieso er ähm, Agilität macht und so, ne? Und jetzt haut er noch einmal in... Ah ne, er macht wieder einen. Okay. Ja, dann selbst schon. Also macht schon Sinn, innen zu boosten mit Agilität eigentlich. Aber nicht jetzt. Okay, außer Scream hätte er jeden schon outspeedet. Das weiß er natürlich nicht. So gewinnen wäre das schwierig. Egal, Augen zu und durch. Toxel. Uh. Ich gebe dir mal einen Schaufler. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit Begida hier einen Schlagbohrer. Schlag Was hat er drauf? Zen Kopfstoß war das. Reinzuhauen. Botukel mit Schlagbohrer ist zu langsam wieder. Sage ich jetzt schon mal. Aber ich wollte mit äh, Floaty weg, wegen dem Donner-Typ gegen Flug. Ich weiß nicht, welche Attacken. Okay, kann man gucken, das ist böse. Äh, ich weiß nicht, welche Attacken er sonst noch kann, gerade schon. Aber damit hätte drift CP auf jeden Fall Probleme bekommen mit Donner. Der ja, Muschellocke kann guten Heal sein, wenn ich viel Damage rein kriege. Ich glaube, ein Achtel vom Damage, den ich ausstoße, kriege ich zurückgeheilt. Ich glaube, ein Achtel ist es ja. Kann halt, wenn ich nur 20 Damage mache, ist es 2 kp geheilt. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert in meine Teamaufstellung geändert, aber das hat irgendwie auch nicht gebracht. Heißt, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witzüge machen. Ich muss mehr herumexperimentieren. Noch viel, viel, viel, viel, viel mehr. Okay. Perfekt zu mir passt. Ein Team das dank nur bei einer ganz persönlichen Stärkkastrainer, wo es sich selbst hinauswächst. Ja, probier das mal. Okay, mein debiles Grinsen hier ist auch nicht viel besser. Die Jugend von heute. Bei der Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen von niemanden sonst. Warum sorgt sich sein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß auch, dass er unschlagbar ist. Wie du machst sei danke, dass du hier mir dein Können gezeigt hast. Hier ist es für dich. Was heißt, fühl ich fühle dich am Weg ins Stadion von Passback. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ich bin noch im Passback. Dachte ich. Ah ja, ich könnte Hackschnabel von. Die heißt nicht mehr Hackschnabel, der ne? spitzer Spitzerschnabel, glaube ich. Äh, könnte ich durch den Bannsticker ersetzen für Floaty. Dass Floaty ein bisschen mehr Spukball-Damage raushaut. Ja. Okay, Scream ist einfach schon mal komplett überlevelt, immer noch. Äh, ich kämpfe gegen Boden als nächstes. Das wird lustig, das wird richtig lustig. Was kann ich gegen Boden ausrichten? Ich brauche, äh, Am besten Wasser, das habe ich nicht. Kampf. Oder oh, das... Ja, ho, ho, ho, muss ein bisschen stärker werden. Fuck. Ich mache nochmal ein... Ich guck mal nochmal, ob es Raids rum hat. Ich gehe kurz heilen, dann mache ich nochmal raid runter, Speed-Up. Für euch wieder verschnellert. Kann sein, dass ich zwischendurch ganz kurz weggehe, aber dann schneide ich und ihr werdet es merken. Im gerade drin. Ich bin aber am gleichen Ort eigentlich. Wenn ich das Hauptmenü aufmache. Also, äh, ich raide nochmal, mache ein paar Level. Dann bis gleich. Ah ja, und das Lied, das ich für Speed benutze, ist unten verlinkt natürlich wie immer. Ist von NCS normalerweise. Bis gleich. Ich würde sagen, so kann man Botokel auch verlieren und ja, die töten jetzt Membrana. Somit ist Botogil tot. Scheiße. Der hat eigentlich nur einen Seedbomb droppen sollen. Membrana verreckt. Hat er nicht überlebt? Fuck. Ich wollte Botogil trainieren, deswegen. Ja, der hat jetzt ein Leben, weil der im Raid verreckt ist. Technisch gesehen wäre es mega gut, wenn ich mal einen Blubberband mitnehme oder einen Fappybird Bird. Ich nehme mal Fappy Bird mit und Botokil. Nein, X zweimal, so. Ich darf sein ein Item abgeben? Dann so leid es mir tut. Happy Bird. Äh, ho ho ho. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe ihn überschätzt. Ja, ich habe mir noch 10 Pokémon. Ich werde die restlichen aus den Naturzonen nicht mehr holen. Jetzt. Ich werde noch raiden, wenn es noch Raids hat. Da drüben hat noch drei. Ja, äh, ich wollte mich nur kurz einschalten, weil ho ho ho gestorben ist. Jetzt haben wir Happy Bird dabei. Ja. Cool, ne? Ganz toll. Na gut. Ich sollte die Raids nicht... Ich dachte, ich easy pflanze, vierfach Schaden, kriege ich besser hin als mit dem Reflex zum Beispiel. Aber naja. Ich hätte es anders machen müssen. Naja. Also, ich mache weiter Raids. Ich hoffe, es stirbt nicht noch mehr. Bis nach. They go in Okay, wir haben ein kleines Problem. Trifft ist gestorben. Und falls Servo in dieser Runde stirbt, ist es weg. <lacht> Ihr kennt die Rügen. Ich würde es gerne nicht anfeuern, aber ich muss. Und ich habe die Hoffnung. Das Problem ist, wenn irgendwas stirbt, dann ist es auch weg. Weil es sind drei von vier jetzt schon. Okay, wenn Quirtle jetzt nicht zu viel Damage macht, habe ich mein Drift, die zurück. Yes! Okay, ich wollte das nur kurz mitkommentieren. Aus genau dem Grund. Weil es hätte mich angekackt, wenn Float hier weg wäre. Und ich habe es überschätzt. Ich habe vergessen, dass der wohl nicht nur Psycho, sondern Psycho-Normal ist und Geist gegen Normal-Pokémon, ne? Ihr wisst, das Problem. Genau. Also. Auch wenn wir jetzt rausfliegen, ich glaube, wir fliegen raus, Okay, cool. Drift-CP liegt am Ende vom Raid. Fertig. Puh, das war echt knapp gerade. Ich muss ein anderes Pokémon nehmen. Also, ich mach weiter. Ich habe ja, ich habe das ein bisschen unterschätzt mit Drift-CP. Das war nochmal gut, zum Glück, sonst wäre ich echt langsam, sonst wäre es kritisch geworden für mich. Aber ja, also, weiter geht's. Ich Sorry nochmal fürs reinmischen. Ähm ich kann auch mit Costoso nicht alle Angriffe einsetzen, weil max pokémon mega schwer sind und kein Gewicht haben. Oder ein übertrieben hohes Gewicht, deswegen funktioniert wahrscheinlich Fußtritt nicht. Und das müsste man vorhin wissen. Wusste ich nicht, deswegen konnte das auch nicht angreifen. Es ist so bescheuert, was nicht geht bei diesem Vieh. Ich lasse den Level-3-Raid einfach sein und mache weiter, weil... Riffix kann ich auch nicht brauchen, weil Psycho gegen Gift. Ja, ganz doof. Und ich gehe jetzt ganz kurz zur Pension. Hol mir da meinen Flugpunkt ab. Und dann habe ich oben noch ein, zwei Raid, glaube ich, stehen. Ach, ich kann noch nicht schwimmen. Da war ja was. Ich bin mir so gewohnt von meinem Spielstand langsam. Ja, ich habe ihn nochmal eingemischt, ich weiß. Ich meld mich zwischendurch mal, aber ja, passt schon. Also bis nachher. Jetzt haben wir alle Raids gemacht, bis auf unseren server Raid, bei dem ich jetzt sehr viel gelernt habe über Raids, tatsächlich. Ich kann Energieball auf Hestlon legen, geil, ich habe ganz viele TP bekommen, das ist wirklich nützlich. Scheiß auf Kanon, wer braucht Kanon, wenn ich Energieball bekomme, die beste Attacke überhaupt im Pokémon. <lacht> ja und Fußkick nicht gegen, also alles was mit Gewicht zu tun hat, geht nicht gegen Dynamax Pokémon. Alles klar. Super. Hätte man anders machen können. Ja, jetzt muss gift weg. Sorry. Matsch-Bomb ist stärker. Ich gehe sogar so weit und gebe dem in AP-Plus drauf, weil ich glaube, dass Riffix recht lange überleben wird bei uns. Hoffe ich mal. Was ist der ap Ist der hier drin? Da. Hoffnung. <lacht> Wer kriegt ein Dynamax? Big Daddy! Dann gehen wir dem ein bisschen Level ab, gucken mal, was für ein Attacken das jetzt dazu gekriegt. Dazu gekriegt, wow. Ähm, die Fähigkeit wäre noch interessant. Die muss ich auch noch gucken, weil der kann... Hydration, fuck, ist glaube ich die falsche, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es ist die, die Regen ausspielt und er aufs Feld kommt. Jo, der ist genug hoch, fertig. Ja, bitte. Der ist mehr Spezial, deswegen ist Orkan halt so heavy bei dem. Oder wird zu meinem Fappy Bird Baby. Dann können wir gleich gucken wegen der Fähigkeit gleich noch. So. Weil das würde mich jetzt echt interessieren, ehrlich gesagt. Ich kann es kurz googeln, aber ich will eigentlich schon gerne. Ja, ich glaube der hat sonst Adleraugers Fähigkeit. Das bringt Eier und kleine. Ah, das ist 24. Ja, Adlerauge ist nur, dass es ähm. Nichts. Genau, ich kann nicht senkt. Genau, kann nicht gesenkt werden. Ich würde dem. den Gurt trotzdem lassen. Die Bombos behalte ich noch. Dann. Schlaubrille für Heslon. Da müsste jetzt Niesel haben, eigentlich, ne? Wäre schon lustig, wenn ich alle drei. wenn alle drei Wasserfähigkeiten, also alle drei Wetterfähigkeiten hätten. Mit Frosty hätte ich gehabt, dass es hagelt. Ach ja, ich dachte gerade, da kann ich stattfinden. Mit dem Salanga hätte ich Sandsturm. Ja, ich, ich nehme mal ruckzuck brauchst raus. Trotzdem, Stahlflügel ist gut, wegen Stahl halt, als Coverage. Nicht optimal bei dem jetzt, aber besser als nix. Ziel war es auf jeden Fall. Ist ein Burn Attack noch drauf, also eine Burn Chance. Und die ist verdammt stark. Einfach mal kurz durchgucken, was er kann. Aqua-Durchstoß? Ist ein physisch, den würde ich nicht nehmen. Whirlpool? Nee. Kanon? Nö. Er kann Samenbomben lernen. Ich guck mal, ob der eine Double Coverage hat, weil dann könnte ich eine Pflanzencoverage drauf spielen, noch als Backup. Ich mach mal das. Ich kann Samenbomben immer noch ersetzen, aber Typencoverage wäre damit echt geil. Jetzt kommt Zauberblatt, ne? Zauberblatt, der echt Krise geschoben Gott. Cool. Also Pelipper wird echt nützlich sein, denke ich. Wenigstens etwas. <lacht> okay, also wir legen los. Wo muss ich hin? In die Arena von Passback. Okay. Und ich habe damit ein Flug-Pokémon wieder. Nice, weil gegen Kampf-Pokémon kann ich Psycho und Flug benutzen. Außer sie haben eine Doppel-Coverage, dann wird es wieder mühsam. Aber basic ist es Psycho, Flug und Fee. Fee, glaube ich, ist auch noch dabei. Aber Feenattacken Attacken habe ich nicht. Noch nicht. Der soll eigentlich eine Feenattacke haben, statt käfer trotz Gegenstoß. Wäre eigentlich cool. Naja, also unser Coverage sieht ganz stabil aus momentan. Ich würde sagen, wir legen los, ne? Baldwin! Schwerball, ne? Ja, genau. Man ist ja lustig. <lacht> cool. Also, äh, ich habe mich gerade entschieden, äh, weil mein Essen bald kommt, dass ich jetzt die Arena nicht mehr anfange, dass ich nebenbei noch eventuell ein paar Raids machen kann mit dem Risiko, denn wenn ich, ich zeige euch nochmal kurz, wenn ich ganz lang auf den Screenshot-Knopf drücke, sieht das so aus oben links, Und das heißt dann für euch, oder für mich auch, dass hier die letzten 30 Sekunden als Video gespeichert werden. Das kann ich dann einfach so wieder laufen lassen. Und ich finde es voll praktisch, die Funktion, dass man halt wirklich die letzten 30 Sekunden nochmal so sehen kann. Heißt ich würde, wenn irgendwas passiert.. Cool. Irgendwann hat doch Screenshots gemacht. Ich weiß nicht wieso. <lacht> äh, wie auch immer. Ähm, ich mache das mit Mystery Dungeon immer. Ich habe nie meine offizielle Urkunde, die nix gehackt wurde oder so.